Frauennetzwerktreffen im Haus Graz. Das war ursprünglich ein äh, Auftrag von den Gemeinderatsmitgliedern des Frauenausschusses vor ein paar Jahren. Es ging darum, Mitarbeiterinnen im Haus Graz besser zu vernetzen, ihnen einen Rahmen zu geben, wo sie sich untereinander besser kennenlernen können, aber auch Führungskräfte, Bereiche, Standorte unseres vielfältigen Haus Graz unter die Lupe nehmen können. Wir sind im dritten Jahr schon, wir haben ganz viele spannende Standorte schon besucht und unser Haus Graz ist so spannend und vielfältig, dass wir das gerne noch ein paar Jahre weiter fortführen. Es gibt noch jede Menge spannende Standorte und Bereiche zu sehen. Ich komme von der Holding Graz und ich finde die Initiative ganz toll weil ich dadurch, dass ich noch nicht so lange im Haus bin, die Leute aus anderen Bereichen besser kennenlernen. Also ich war schon bei der Besichtigung das erste, gestartet hat mit dem Rathaus und hat mich total fasziniert. Ich habe mich dann weiters auch angemeldet für die Besichtigung der Feuerwehr. Was ich sehr interessant gefunden habe, das sind Bereiche, da kommt man selber wahrscheinlich schwer hin. Ich bin Kindergartenleiterin im Kindergarten Brucknerstraße und beim Herfahren habe ich mir gedacht, es ist irgendwie so ein schöner Ausklang an diesem Tag, dass man sich mit diesen verschiedenen Damen wieder treffen kann und austauschen kann. Und eigentlich habe ich mir gedacht, es ist schade, dass das eigentlich noch gar nicht so lang läuft, weil es extrem interessant ist, dass wir gerade bei der Stadt Graz bei der Holding uns so einfach besser kennenlernen und die einzelnen Arbeitsbereiche besser kennenlernen.